Essen aufzuzeichnen. muss ich doch mal verworren, ne? <lacht> ähm... ähm... Ja, ähm... so, herzlich so. willkommen noch mal zum, äh... äh, transkollektionsstart. Oh, meinst du hier? ja, ich vergessen habe, die Aufricht ich muss das ganz schön mal wiederholen. also herzlich willkommen, wir haben keine Gäste, es sind mir zu gelassen, also, es sind ja schon und, äh, ich will dich berichtet gerade. Ja, ich will dich berichtet jetzt nochmal. <lacht> Die, das, dass ich zum Schluss gedacht habe. Ich, ich, ich oh selbst kritik vom Kollektiv. Ja, ich habe vergessen, den Spleen äh, aufzuheben. You fake me for so last. Okay. Also, die Crew in Jülich hat Meinungsbilder eingeholt zum Thema Gestaltung der Innenstadt. Da sind ja bestimmte Themen im Moment aktuell, zum Beispiel Umgestaltung des Marktplatzes, wo äh, einige Menschen da Bäume gefährdet haben wollen und der Schlossplatz soll ja tüchtig werden, da einen Veranstaltungsort zu machen. Äh, dazu haben wir drei Meinungsbilder mal eingeholt in unserer Runde. Und zusammenfassend kann man sagen, ja, an der Innenstadt in Jülich muss was gemacht werden. Nein, Bäume sollen dabei nicht umgekloppt werden. Ähm, und SF, es entsteht der Eindruck im Moment, als wären, die, wären Marktplatz und Schlossplatz aus Stadtratssicht zwei verschiedene Projekte, es gibt eine Marktplatzkommission und eine Schlossplatzkommission, und das halten wir für äh, unglücklich, wenn in derselben Innenstadt zwei verschiedene Kommissionen unter Umständen gleiche Ziele verfolgen, nämlich Raum für Veranstaltungen zu schaffen. Dass man also eigentlich wie hier für Düren und Masterplan äh, Innenstadt haben müsste. Günter Oberbaumart. Okay, Fragen? Günter, Anregungen, Diskussionsbedarf? Sehe ich jetzt nicht. Okay, dann geht es weiter Linich, Dietmar ist auch nicht da, da hat sie sich schon entschuldigt auf der Medienliste, weil er auch nicht da sein kann, oder ja, weiß jemand aus Linich noch was, oder auch nicht? Okay, nerven nicht. Ja, da gibt es zum noch ein Thema, die, äh, die, die Hauptschule, die in Nörmlich existiert, die wird jetzt nicht gemacht, deswegen halt. sehen äh, sch äh, Schülerzahlen, und jetzt versuchen, halt ein Konzept zu entwickeln, dass man mit dem Gebäudekomplex anfangen kann. Das Problem: Man hat natürlich halt die Idee, ob das umsetzbar ist, sei es mal dahingestellt, dort so eine Art naja, so zu hochgegriffen oder so eine Art Geschäfte halt dort anzusiedeln, weil in Nörmerlich hat eine Besonderheit, es gibt in der Innenstadt von... Äh, Innenstadt... Äh, es gibt in selber, Stadtkern. Ja, genau, selber... In der City von Nörmerlich gibt es halt keine richtigen Geschäfte. Da gibt es eine Apotheke, da gibt es eine kleine Bäckerei und das war's. Aber die ganzen Supermärkte und so, die liegen alle außerhalb im Gewerbegebiet, was auch noch bergauf liegt, was die Senioren halt Mist ist. Äh, nur bisher hat es schon vorher nicht funktioniert, in der Innenstadt die zu halten, im Ortskern, weil da waren Trecker gewesen, der ist ja bitte so weg, da gab es einen Supermarkt, die sind alle raus. Lieber das Gewerbe liegt, billiger ist auf der grünen Wiese. Aber da ist halt die Idee, die Planung, die ist noch gerade erst im Anfangsstadium, das heißt, das kann sich alles noch ewig hinziehen, zu überlegen, die äh, aus dem Schulgebäude halt so eine Art, naja, Geschäftszentrum halt zu so machen. Shopping Mall. Ja, genau. Ich Shopping Mall. Ich denke das den lustig ist vor ein Real der auf 20 Klassen so verteilt ist. <lacht> <lacht> das ist gut. Ja. Käseabteilung. Also das was ist endlich mal die Abteilung vernünftig getrennt. <lacht> ja, das darf ja eben. Aber diese Säge Real. Ich hätte auch doch sagen können. <lacht> nee, die Realschule. Cool. Achso, der ja, war bei Hauptschule. Meine Hauptschule, da passt dann Aldi besser. <lacht> <lacht> Boah, jetzt. <lacht> jetzt es ich. die muss ich. Jetzt fertig. Ja, das ist okay. momentan das einzige, ich nenne es ja ein Thema. So. Aber dann noch. Fragen, Absehungen, irgendwas? Ich sehe nicht. Dann weiter nach Kreuzau. Kreuzau im Süden des Kreises Büro gelegen. Hat <lacht> mich viel zu bieten. Zurzeit, ich muss eine persönliche Bemerkung vorausschicken: Mit mir geht es politisch zu Ende. Ich habe vielleicht noch zwei Ratssitzungen, eine jetzt im Dezember nochmal zwei im neuen Jahr, und da bin ich eigentlich auch ganz froh, aber mein Interesse ist doch schon lange danach. So habe ich zum Beispiel nicht die Tagesordnung mitgebracht für die nächste Ratssitzung. Es gibt auch nicht viel, da werden Hebesätze diskutiert und alles wird teurer und die Gemeinde verschuldet sich weiter und kommt nicht raus. Die Grünen haben einen Antrag gestellt, sie wollen gerne ein Finanzierungskonzept diskutieren und dazu im Februar in der Ratssitzung einen grünen Finanzexperten einladen. Das wird entschieden, ob der kommt und Kreuzauer Rat mit ihm diskutieren will. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Kreuzauer mitmacht. Ansonsten kann ich nichts Neues berichten. Ich nicht selbst will ein bisschen aktiv werden, aber das hat nichts mit Politik zu tun. Weil bei mir auf der Ecke ist so ein scheußliches Grundstück, das verwildert und das Ansehen des Dorfes schädigt. Und da will ich meinen Innenminister ansprechen. Wie kann war es ja, schon. wir verschönern das Dorf. Ja, das ist doch so ein schöner Welt. Okay, danke Harald. mich auch sonst noch Anregungen, Fragen? Sehe, und Fragen? Nicht, nicht. ich... Ich den weg also So, äh, AK Kommunal. Ähm, wir hatten... Wir hatten äh, letzte Woche... Äh, hatten wir äh, ein bisschen diskutiert und... Äh, es, wird ein bisschen, es wurde ein bisschen kritisiert, dass wir zwar immer so unser Ablauf hier haben und dann immer so reden und man könnte hier ja mal was machen, aber dann passiert nichts. Und es war die Überlegung gewesen, eigentlich wollten wir da heute auch mit anfangen, und es wäre schön, wenn das vielleicht nachher hinaus, dass der Thomas dann auch da wäre, dass wir tatsächlich ein Pad aufmachen. Es geht um, um, um ein lokales Wahlprogramm. Und da wollten wir dann tatsächlich. FET, BIMA, der an die Wand, und das, was sozusagen hier entsteht, das muss nicht heute fertig werden. Wir hatten vorgehabt, in den nächsten zwei Monaten ungefähr, oder eine, so eine, eineinhalb Monate, daran zu arbeiten, dann immer mit Beamer, dass wir immer den Beamer dabei haben, dass wir dann immer daran weiterarbeiten. Das, sind halt, das wäre sinnvoll, wenn wir da gleich noch mit anfangen wollen. Wir haben einerseits, es gibt wohl irgendwo eine Vorlage, die vorletzten Tag auch noch heute Morgen noch was verschickt gehabt. Äh, über die Mailingliste und es gibt da wohl so Vorlagen, wo so allgemein was, äh, was kommunalpolitisch, äh, was man von woanders kopieren kann. Aber wir hatten ja die Überlegung, auch so drei, vier Punkte äh, zu haben, wo wir auch hier in Dürren sind. Diskussion war gewesen, sollen wir das Ganze, weil wir jetzt heute streamen, äh, dass das nicht so, äh, dass das. Äh, dass das da nicht zu öffentlich ist, weil die Sorge besteht, dass andere Parteien das abrufen könnten und dass dann einfach unsere Ideen hier direkt rausnehmen. Okay. Äh, ja, Das ist sowieso was Generelles, was ich mit einigen Leuten auf dem BBT diskutiert habe. Da nehme ich ein bisschen was zurück. Wir müssen gewisse Sachen äh, wirklich auch in geschlossenen Plätzen halt diskutieren. Und deswegen wär, wäre ich jetzt erstmal dafür, dass wir... Äh, diese Diskussion halt hier stoppen, ein PEP aufmachen und jeder, der in der PEP-Gruppe sich befindet, halt, darf dieses PEP zugreifen, aber da, also ich möchte hier erstmal ein kleines Meinungsbild darüber haben, sind wir dafür, dass wir gewisse Sachen anfangen, in geschlossenen PEPs zu bearbeiten und damit im Grunde noch ein wenig auch gegen unsere eigene Transparenz zu versprechen? Man kann nicht so Transparenz so oder so auslegen. Transparent kann auch sein, ich sage mein Ergebnis, gibt das bekannt und sage, wie es zustande gekommen ist. Das muss an manchen Ecken transparent genug sein. Ja, genau. Und darum hast du auch die Tür ich, so. ich finde es schuld, weil Pen ist dann auch hier transparent, weil die, die ja hier sind, äh, alle Parteien, die können ja mitarbeiten, die können ja, ja auch das Pen drauf. Das heißt, zumindest innerparteilich wird ja niemand ausgegrenzt oder in eine Zwei-Klassen-Mitgliedschaft eingeführt. Und äh, also ich würde es dann auch halt befürworten, dass da irgendein Pen, jeder halt wird dann eingeladen, der ist oder darauf hingewiesen, hier von uns Piraten, kann natürlich es nicht einbringen, aber. Das nach außen zu tragen, in Anführungszeichen, halte ich eigentlich jetzt auch im Vorfeld von einem Wahlkampf für kontraproduktiv. Das ist eine Arbeitssitzung, die aus ja. ja. den öffentlichen. Okay. Okay. Sollten Sie uns mal darauf einigen, dass wir bis das ab jetzt auch in äh, den geschlossenen Plätzen diskutieren? Ja, aber so weit fangen wir damit an. Also es war tatsächlich so, dass wir letzte Woche wirklich eigentlich definitiv anfangen wollten. Das war auf der auch der Grund, warum ich den Beamer dabei habe. Und der NIMA sollte, der wird jetzt auch jede Woche dabei, der, okay, jetzt war es so, Kreisgebühren soll gestreamt werden weil da ja weil gerade vor der Kreismitgliedversammlung äh, das ja so äh, äh, beschossen wurde. Es ist natürlich so, wir können ja heute den Grundstein verlegen für die Sache. Ähm, die äh, kurze Sache noch, Matthias. Ich habe mit jemandem vom Pico geredet, der wollte mir was schicken. Dann wollte ich mich nicht, wegen dem ich, reden, ich hier leider nicht gekommen bin, wollte ich mich nur um das kümmern, was die Aachener halt haben, dass ein bisschen beide Sachen, sobald sie da sind, aufbereiten, sollten wir sollten das vielleicht echt auf nächste Woche weil ähm, jetzt macht es in meinen Augen ähm, eigentlich auch keinen großen Sinn, weil ähm, es ist halt äh, alles ein bisschen ähm, ja naja, so chaotisch, wobei mir ja schon reichen würden und das finde ich ja auch jetzt ein bisschen ähm, schade, das ist jetzt kein Vorfall spezielles. Ich habe eigentlich auf die drei Sachen, die ich ja schon mal ausgearbeitet hatte, eigentlich relativ wenig Feedback bekommen. Da bist du. Allerdings nicht alleine. Nee, das ist, also das ist auch kein Vorbereitung. Im Nordkreis gibt es zwei Pads, die Kommunalthemen für Jülich und Lindig sammeln mhm. sollen. Äh, wenn ich dann nicht ein bisschen Copy and Paste machen würde, passiert das sonst auch nicht anders. Weil also das, ich das finde, wir ja ja, haben ja schon die ersten Ansätze hier in Jülich, ich hatte ja schon drei Sachen umgeschickt. Also da wäre ja meine Idee, wenn ja schon, dass man erstmal die Sachen nimmt, die man hat, an von lokal spezifischen Themen halt, bevor wir jetzt natürlich den allgemeinen Überbau ja, die machen. War ja, schon, das ist ja das ist ja das, ist ja das äh, schon mal, klar, dass an dieser dieser eins, wo man sagt, wir nehmen von anderen Leuten, was nee. so allgemein ja. ist, und dann halt diese, ich sag mal, was Markus aber schon gut angefangen hatte, diese Ansätze, dass wir anfangen, das tatsächlich äh, anfangen, was zu headfragen äh, und tatsächlich konkret äh, zu bearbeiten. Ja, das das Ideen gibt das. es ja. Es muss ja eigentlich in Anführungszeichen nur ja. Wahlprogramm tauglich ausformuliert und verabschiedet. Ja, okay. Aber wir wollen das halt in den nächsten anderthalb, zwei Monaten Welche Frage? Noch eine Wahl? Ja, das, das ist erst mal kurz. Außerdem, wenn wir jetzt hier anfangen zu arbeiten, das wird mitgestreamt, dann wollen wir doch diesen... <lacht> dann sprechen wir ja im Grunde genommen so. zur Geheimhaltung. Man könnte es ja so machen, wenn man halt dann die Diskussion darüber ans Ende setzt, nach dem offiziellen Ende des wenn in den Schiedern ausschaltet. Weil das ist ja eigentlich ja nicht mehr direkt ein Bestandteil des Kreisgebührs. Okay, so okay, sag mal so, der, der Thomas der hoffentlich, der wird ja wahrscheinlich dann auch so in circa eineinhalb Stunden dann auch da sein, dass wir dann tatsächlich sagen, wenn der Kreiskonstruktionsschreiben nicht vorbei dass wir dann tatsächlich dann Stream abschalten und in die Arbeitsrunde übergehen. Okay? So, ja, ist gut. Gut. Nein, ich, die kommunalen Themen, die dann hier in Worte gegossen werden, die sind dann bezogen auf Stadtbüren. Nee, es ja, fast, fast ja. Fast, weil so wie es aussieht, es sieht nur so aus, dass wir äh, auch, dass wir ja für den Kreistag, äh, dass wir da gute Chancen haben, was zu machen, während wir tatsächlich die einzelnen Kommunen, äh, da fehlen uns bislang wirklich die Leute und es ist relativ unrealistisch, da was zu machen. Deswegen war es schon gut, dass es tatsächlich bei den, bei den äh, Ausarbeitungen des Wahlprogramms äh, ist, dass ihr tatsächlich den Kreis nehmen wollte. Wenn ihr jetzt natürlich jetzt in Jülich, wenn ihr, ihr habt in Jülich ein paar Leute mehr, bei euch gibt es die Möglichkeit, dass ihr auch, äh, auch in, den, in den Stadtrat äh, reinkommt, wenn ihr natürlich dann für Jülich dann auch noch was macht, das ist natürlich dann... Es äh wäre die Frage, unter Wahlprogramm stelle ich mir wieder so ein Heftchen vor, was man auf Infoständen verteilt oder in den freier feiert, ähm, würde ja bedeuten, dass man im Linich ein Wahlprogramm verteilt mit Ideen aus Nürnich. Nichts gegen Wörter nicht, okay, es, aber das interessiert mich ja nicht. Das ist 50 Kilometer von weg. Ähm, ob das nur für mich so verständlich ist, es wird ein Wahlprogramm für den Kreis Bürger geben. Ja, so, konkret war mal, so konkret dauert noch nicht, aber äh, es ist tatsächlich, es wäre schon mal, auch da Markus hat ja schon angefangen und ja. äh, in Jülich, was die Thematik ist ja, hatte ja auch schon, äh, drauf ein Stück äh, dran <lacht> an den Themen, äh, dass wir das erstmal sozusagen, wir können das ja erstmal äh, sammeln. Und dass man dann äh, guckt, was ist, was ist dann wirklich unterste kommunale Ebene und was ist Kreis, dass man dann vielleicht da noch, äh, dann, dass man vielleicht da, äh ja, äh, ich, ich hätte zum Beispiel vorstellen, wenn man, ist ja die Frage, wie viel Infomaterial bräuchten wir eigentlich, aber ich kann mir vorstellen, ich könnte, also es so eine Idee, dass man einerseits so einen so oberen Teil allgemein Kreis und dann im unteren Teil oder wie auch immer so wie so ein Freier oder wie auch immer das aussieht, dass dann oder irgendeine in der Seite 2 3 oder so, was dann tatsächlich dann da dann wirklich das das ganz das sollte schon auf ein Blatt passen, damit man wirklich einen knackigen Flyer rein können. Weil wenn du schon mehrere Blätter hast, auch wenn es nur zwei sind, das, das schreckt die Leute immer ab. Du musst es auf ein Blatt, egal wie man ja, das jetzt gewichtet ist, und aufteilt, das ist ja erstmal eine, nur eine technische Sache, wirklich sagen können: Hier ein Flyer, zack, steht ja. alles drin, was wir für Kreis führen und gegebenenfalls Kommune X und Y wollen. Ja, ja es geht ja drum von der richtigen Druckkosten. Ne? Wenn du sagst, für den Kreis Mühe machst du einen Flyer und machst da 30.000 Stück, die kosten dich X. Wenn du aber 6x5.000 machst, bezahlt es dreifach. Ja, klar, also dann ist natürlich also, eine Frage, deswegen äh, sehe ich es auch so, weil wir das genau festgelegt haben, kommen. Wir sammeln erstmal alles rein, was jedem interessant erscheint, egal was sich in der Kommune, okay. wo nicht sagen, da können wir eine Deadline setzen, okay, das Ganze muss alles eingereicht sein. Und dann geht es im zweiten Schritt um die Gewichtung, was kommt in den Fall rein, was nicht. Und Schritt 3 wäre dann halt, das Ganze in der vernünftigen Form zu gießen. Mhm. Weil das denke ich auch mal, das ist die sinnigste Reihenfolge. Ja. ja, ja. Okay, ja, Florian, ich habe noch eine Ständisfrage, sowas beim Kreisstammtisch gemacht, oder jedem Stammtisch dann? Ich, ja, ja tatsächlich, weil es wirklich zeitlich jetzt wirklich äh, losgeht, bevor okay. ja, wir es tatsächlich das jetzt immer bei jedem Stammtisch äh, da, insofern, in Zeit, und das, das, das auf jeden Fall, weil das war mir die Kritik gewesen, wir reden, debattieren, aber man könnte ja machen, aber es macht keiner, man könnte mhm. lesen, aber keiner liest, und dass wir da konkret anfangen und wirklich deswegen auch die Technik und dann da auch auch, auch, dann auch die Anseite, dass die Leute ihre Technik dabei haben, dass man tatsächlich dann auch dann im Patch schreiben kann. Ich würde auch in der Hinsicht sogar, das wäre eigentlich auch das gewesen, was ich für die Tagesordnung hinzugesetzt hätte, und das passt da ganz gut rein, in einer Hinsicht sogar vorpreschen, wenn man die Zeitung liest, die anderen Parteien stellen sich alle schon auf und haben teilweise auch schon Sachen in den Medien beigesetzt, sowohl jetzt die personelle Aufstellung für die Wahrheit als auch teilweise inhaltlich. Mein Gedanke wäre, als ähm, Presse-Sprecher dann hinzugehen, dass man zumindest hier, wenn man sich darauf einigen das muss nicht heute sein, aber spätestens beim nächsten Mal, von den Punkten, die schon vorhanden sind, ob man nicht zumindest eine kleine Pressemeldung schreiben kann, ja, was sinngemäß, die Piraten stellen sich für den, inhaltlich für den Korinanwaltkampf auf und fordern unter anderem. So, dann schon mal ein, zwei Sachen, wie gesagt, kurz und knackig, äh, einfach mal reinzubringen, damit wir einfach mal ins, äh, wieder in die, in die Erinnerung der Leute rufen und sagen, ah ja, die Piraten sind ja auch noch da. Weil, wie gesagt, die anderen Parteien haben alle schon wieder losgelegt. Wir haben teilweise also auch schon Aufstellungsversammlungen gehabt, da hast du schon teilweise was zum Inhalt, oder so, und da sollten wir sagen, die stellen uns jetzt auch auf, wir haben jetzt dann deine Aufstellungsversammlung, sechs Kandidaten und wir haben vor, vor unter anderem A, B und C. Wie gesagt, das muss ja nicht abschließend sein, wir werden ja auch nicht endlos in der Zeitung haben, das muss meines Erachtens jetzt geschehen. In, in Jülich melden die Parteien teilweise schon bezirksweise, ja. dass wir äh, Kandidaten für, für die Kultur. Ich also so, jetzt mal die cdu Heckfeld oder sowas äh, das veröffentlicht, dass die vier oder fünf Kandidaten gewählt <lacht> haben. Ja, da hängen wir zurück. Also damit, das wäre halt dann mein Vorschlag, und da wäre dann halt das, wäre dann auch ein Meinungsbild ganz gut, äh, ob ich dann, das ginge natürlich rum, schon mal einen Entwurf ausarbeiten könnte, den würde ich dann halt, äh, könnte man ja entweder beim nächsten Mal... Äh, ja, wir können ja jetzt, jetzt im Prinzip den die, die Kreiskoalitionen jetzt die Tagesordnung, Jetzt weitermachen und dann mal, können wir ja gleich, und dann ist der thomas vielleicht auch da, das war tatsächlich gleich hier, wenn wir die Zeit haben, tatsächlich schaut, vielleicht annehmen uns. Ja, eine Presswählung, so nee, äh, mit hinten mit dem Pads, ach so, nee, weil ich weiß, gleich, okay, so da gleich anfangen muss, Okay, oder? weil mit einer Pressemeldung ist das nämlich so, nee, dass die Pressemeldung ich Pressemeldung, muss, da brauche ich halt Ruhe dafür. für, klingt jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber ich brauche dafür so ein bisschen um so was auszukommen. Nee, ich glaube, meine Vorgeherin kann das verstehen. Du hm. bist Stress gearbeitet. Den den den immer im Stress, das ist ja der so ich Nein, falsch. Okay, äh, dann haben wir jetzt also Kreispositionsstand also äh, dann werden wir da gleich dann an der Stelle weitermachen. Ist das in Ordnung so oder? Ich werde hier ganz radikal ergeben. Okay, dann haben wir inhaltliche Themen, Nachlese, Bundesparteitag. Stopp, mit Questentrecker so. Postfach. Florian steht hier drüben. Kommt aber erst um recht. Postfach kommt später. Nee, Vielleicht doch mal die Tagesordnung ja. an dein Blödes Ding sagen. Mach mal einen Reload. So, Nachlese, Bundesparteitag. Ich nehme jetzt die Tagesordnung, die da auch so schlimm sind. hat immer recht. Also, Bundesparteitag. Ja, ich glaube, ich sehe, es sind drei Leute in dem Raum, die vor Ort waren und es sind Leute im Raum, die in, im Stream waren. Meine, und es sind Leute im Stream, die im Raum waren. Ja. <lacht> <lacht> Nein, hm? ja. Thomas. Nicht doch ja. aber... Ja... ja. Ist ja. Also ich Ich habe es bereits im Spiegel gesehen. Ja, wir, wir haben, haben ein Nico. Wir, wir haben einen, wir haben einen, wir haben einen ja, neuen Vorstand. Ja, hurra, dann kannst du nur noch aufwärts gehen. Ja, äh, ist ein Redebedarf, sind Fragen und besten Fragen. Ansonsten, wer möchte erzählen? Wird vielleicht jemand erzählen. Ich mal erzählen. Ich erzähle das so? Mhm. Ja. Okay, äh, immer sehr interessant, äh, so äh, die Aufmerksamkeit also im Bundesparteitag, So, so äh, über was stimmen wir ab? Äh, äh, Meinst du wer ist nicht gewählt worden? Also wir also sind das im Zentralkomitee? Es gab eins. Also unheimlich. ja, das war bei uns in der Ecke äh, vielleicht nicht so laut, aber die Konzentration war auch in unserer Ecke nicht besonders. <lacht> <lacht> Naja, okay, ich sehe schon, wir möchten nicht drüber reden. <lacht> Gibt es denn irgendwas Relevantes? Nein. Relevantes? Haben wir Themen? Was für die noch? Was so das was Themen? Was hast du für Themen. Es wurden Menschen gewählt. Satzungsänderungen wurden gemacht und Te wir haben Köpfe. Wir haben Köpfe gewählt. Genau, wir haben richtige äh, Köpfe. Zusammensetzung des Buches, geht. Das äh, kann man äh, aber alles nicht. nachlesen. Das können die Leute, das müssen wir ja nicht. Äh, mal, äh, mal, mal, mal eine ernsthafte Frage. Ich habe also jetzt nur die Bücherzeitung mit dem Zugriff gehabt einer anderen Zeitung drin, was abgemacht worden über unserem Bundesparteiheer. Also in der Düsseldorfer Zeitung hat mich nichts. In der dürrener Zeitung war was gewesen, also eine Meldung halt, weil das sozusagen halt die letzte Chance, wäre, weil die Partei nun mal eine Rolle spielt. Aber da war ein Artikel zum BPK drin und dass man halt jetzt versucht, die Außendarstellung äh, zu verbessern und in der Partei nicht Kommunikation, Also liest sich ganz Las ich eigentlich recht neutral, also war jetzt nicht abwertend oder negativ. Oder genau. Artikel. Ich hatte äh, sonntags noch die 20.15 Uhr Tagesschau gebracht, die haben tatsächlich auch berichtet, dass wir äh, einen neuen Vorschlag gewählt haben. Also immerhin, dass, dass äh, an einem Sonntag äh, die Tagesschau, 20 Uhr Tagesschau, Tagesschau, tatsächlich äh, auch noch also das heißt Also, ja, ich selber, ich sag mal, mh, was mir das also okay, die, die letzte Dreiviertelstunde, Stunde da, wo diese GO-Trollerei dann noch losging, da hätte man sich, das war natürlich wieder, sind die Pferde durchgegangen, aber ansonsten, äh, sage ich mal, jetzt so, was diesen, diese Trollerei anbelangt, war es eigentlich sehr moderat gewesen. Und wenn ich so, wenn äh, mal, so vor drei Jahren, vor zwei Jahren, wenn das, äh, wenn das da schon jetzt so wie da gewesen wäre, das wäre für die Außendarstellung schon. Ich, ich denke, am Anfang hatte das für viele Leute sogar noch einen Scham gehabt. Oh, die sind ja komplett anders, so wie die Grünen in ihrer Frühzeit. Nur dann hat, man darf natürlich nicht stehen bleiben. Aber gut, äh, letztlich auch wüstig. Aber ansonsten fand ich das jetzt so im Stream, was ich gesehen hatte, auch relativ moderat. Ja, mal gucken, wie es dann in vier ja, Wochen landet ja. wird. Okay, Aber sind Fragen noch zu also, ich meine, die werden wahrscheinlich jetzt auch bald in den Stream auch auf, auf, auf YouTube zu, zu sehen sein, wenn man dort nochmal gucken will. Und dann ja. gibt es Protokolle und äh, ist alles äh, nachlesbar, denke ich mal. Ne? Okay. okay. Wer war alles da? Hier aus Düren. Aus Düren? Okay. Äh, Thomas, die beiden und ich. Ne? Ja, Achso, und aus Südlich gab es noch Menschen, die ja, da waren alle. Der ja, war auch noch. Ich war, nicht Stürmer. Stürmer. Nee, war auch noch. Ja. War nicht der. Mensch, was ist hier? Ja, der den, den haben wir ja nicht, nicht gesehen. Nein, ja, das ist bei Potter. Ja, ah. ganz merkwürdig. Ja, keiner hat uns auch nicht über den Weg gelaufen. Kann nicht so in der Ich soll korrigiere mich, er hat gesagt, er wollte hin. Ah, so. Er ah. ist ja unterwegs von Ort, okay. man gegangen. man ja. ja. es anders, man sagt, er wäre auch dort gesehen worden. Ja, wobei, es ja. ist nicht ganz klar, <lacht> <lacht> er wurde nicht richtig erkannt. Es konnte durchaus sein, dass. Auf jemanden nur so aussah wie er. Ja, genau. Das stimmt, die Seiten da vorne. Von reden. Vielleicht gab es auch so ein Lukal-Lüber-Tester. <lacht> <einen> da. <lacht> das ist so. Naja, okay. Okay. Äh, organisatorisches Ansprechpartner auf der Webseite oder klären, dass die Büropiraten und, äh, und äh, sich... Äh, ich hatte den, ich, ich, ich, bei mir äh, hatte ich den Dummfilm einfach mal einlegt. Ja, wir klären das alles an äh, den Tag. Ja, transcript: Wir haben halt einen büro dann, ja. Da geht es halt, unter anderem halt genau auch für die Neugestaltung wer hat welche gekriegt, welche Zukunftsrechte. Also sprich, wir organisieren uns da quasi. So also will er halt die konstituierende Sitzung im büro -Pivaten. wer macht nie wo was, was müssen wir ändern. Das Ding hat hier gleich weg. Weg! Und dann, dann wollen wir natürlich auch gucken, halt, was, wie, wo geändert werden muss, von dem Punkt, wo Ansprechpartner, beziehungsweise wer dann eingetragen wird, Da wird dann aber auch alles dann halt dann ähm, vor Ja, also ja. da muss einiges noch aktualisiert werden, das ist mir auch aufgefallen. Nun hm. muss man das wirklich wahrscheinlich auch noch irgendwie man äh, ja. aktualisiert. Aber dann können wir alles dann halt neu. Ähm, okay. ja. Nehmen. Ja, okay, dann ist äh, das damit klärt sich, dann können wir dann äh, nächste Woche da ein Ergebnis zu haben. Alternativtermin, Kreisgedöns, Januar, 1.1. Am Neujahrstag? Deswegen habe ich das da eingeschrieben. Also theoretisch laut Rhythmus wäre ja. der 1.1. ein Mittwoch. Ich wahrscheinlich würde eventuell vorschlagen, dass wir es am anderen Tag machen. Eine Woche. Ja, also ja. Eine Woche. Also, ja, weil die Woche vorher ist, 1.1. Die Woche davor ist vorne. <lacht> und am 4.1. Äh, ist der auch. Was der BPT in Stimmt, dann kann, das so genau. das kann man das auch immer nachlesen, da ich ja. genau. ähm, Und die Woche vorher ist, der, ich glaube, der erste Weihnachtstag, Mittwoch, wo man ja. an der ist. Das ja. würde ich dezent ausfallen. Ja. Wenn halt dann zwei Wochen hab ich habe ja. ich das überlegt, auch was mhm. aushalten zu haben, dann, oh. äh, Aber das ist ja. mir aufgefallen, als ich den Kalender geguckt habe, das ist der erste, der erste vielleicht auch nicht. Ja, heute halt den 8. Ja, ja, ja nee, das ist kein Problem. Also muss halt nur kommuniziert werden, aber ansonsten sollen wir das beschließen. Das wer ist, ist dafür, das dass wir, das wir am 2. Mittwoch erst den äh, Kreis von der Zonenstadt durchmachen? Wer ist dafür? Einstimmig dafür. Wer ist dagegen? Keiner. Einstimmig beschlossen. Wir machen das später. Okay. Ort, Kreisgedöns. Ja, das ist ja dann auch, das hat sich ja auch erledigt. Das wird ja dann auch haben. Oder? Ja, nee. Also, also, wir werden am 1.1. auch grundsätzlich gar kein Schnitt sich machen. Nö, weil wir beim 6.3.3.3.3.3. das Kau am 5.3. und zögere den 1.1.2. Jo, dann fallen diese beiden. Ja, oder wir müssen dann irgendwie. ne, okay, machen wir weiter. Ach, der passt doch. Wenn wir das kommt, dann kommt wieder offen. Dann ist auch, denke ich mal, keiner mehr oder sonst was. Der Parteitag ist auch schon gelaufen. Also würde ich doch sagen, macht man es halt im 8. ausnahmsweise. Heißt, du, an den beiden Tagen fällt das dann vorher aus, zwei Wochen vorher? Ja, oder Stoffelkorn oder, oder sowas? Ja, ja also nee, wahrscheinlich nee. am ersten Tag gar nichts auf. Weihnachten, Weihnachten, am 1. hat ist ja auch nicht mehr Kalte sitzen. Okay. Nee. Nee. Nee, das das, das ist, ist doof unter meinen da. Tagen. Nee, das okay. okay. Dann <lacht> haben wir. Dann geben wir über den Stream und später über die Mailingliste und über alle anderen Kanäle bekannt, dass am 25. Und am, 1., am 25. Dezember und am 1. Januar es keinen Stammtisch geben wird. Okay, Termin AV, Kreistag, Düren. Ja, sollte man dazu zu die Push kommen? Weil du musst ja auch Fristen einhalten. Ich glaube, auch vier Wochen waren das, glaube ich. Ist sogar Verwaltungsgerät am besten wissen. Aufstellungsversammlung, ja. Frage, warum fehlt da nur Kreistag? Machen die Kommunen das? Ja, wenn du sagst, du, zum wenn die Jülicher sagen, wir müssen die Jülicher ähm, äh, kandidieren, dann müssen halt die in Jülich selber im Stadtgebiet wohnhaften Piraten eine eigene AV machen. Du kannst für den Kreis ja. Dürren halt nur auch für den Kreistag machen. Das, das heißt aber, so dass, dass die AV für den Kreistag nach der AV für die ähm, Stadträte. Ja, wieder durchgeführt ja. werden müssen, ja weil ich habe mal gelernt, dass ein Kandidat, ein Direktkandidat für den, für, den, für den Kreistag, ein Direktkandidat bei der Kommunalwahl sein muss. Ach so meinst du das. das? Ja, auf die erste Aufstellungsversammlung für ja. die Rathäuser sein. Ja. Und wenn dann Direktkandidaten bestellt sind oder bestätigt sind oder gewählt wurden, dann können sie sich für den Kreistag aufstellen lassen. die Informationen her. Aus dem NRW Rechtsgedöns. Das tatsächlich immer, äh, auch mal variieren, weil ähm, ähm, ich das nämlich irgendwie anders verstanden hatte. Also ich habe eigentlich auch, ich meine jetzt, Sie gesagt, ich habe es auch nicht in meinem Kopf, dass das eigentlich unabhängige äh, Veranstaltungen sind, dass du ja für den Kreistag kandidieren musst, ohne also zu sagen, auch für eine Gemeinde oder Stadtrat zu kandidieren. Ja, aber im Kreistag sollen ja die Vertreter der Kommunen sitzen, ne? Ja, du kandidierst ja sowieso. Es gibt ja auch da äh, so eine Art, äh, wieder so zwei Stimmen. Du hast ja die Stimme aus den 85 Wahlkreisen, wie viele das sind der einzelnen ähm, Gemeinden und dann ja auch noch halt dann diese sogenannte Reserveliste, wo er dann aufgefüllt wird. Das ist bei den Gemeinderäten, meine ich, praktisch das Kleine, wo halt äh, das Gleiche nur eine halt Miniatur. Das Problem ist bei der ganzen Sache halt nur, und da muss man gucken, inwieweit die beiden sich bedingen, weil ich wüsste jetzt nicht, und ich kann mich da irren, dass, du ein, dass diese beiden Wahlen miteinander gekoppelt werden, quasi, was du jetzt ja mehr oder weniger meintest. Da müssen wir uns doch schlau machen. sollten wir noch mal nur, wir müssen auf jeden Fall so oder so Und in die Kurschen kommen. Das stimmt. Und wenn die Jülich was machen will, müssen die natürlich dann auch gucken, weil die wäre, glaube ich, ja die einzige Kommune, wenn ich das richtig verstanden habe, wo zumindest ja die Möglichkeit bestünde, eine eigene ähm, Stadtrat oder eine äh, Kandidatur an den Erwägung zu ziehen. Dabei da ja auch nur von drei, da also zweieinhalb Piraten sprechen. Ja, nur, weil, nur wenn ihr zum Beispiel sagen, in Jülich, wir machen nichts, dann hätte sich ja der Rest ja sowieso wenig, weil wenn sie ansonsten tatsächlich keine einzelne Gemeinde sagt, wir wollen eine eigene Aufstellungsversammlung, eine eigene Kandidatenliste machen, dann bleibt ja sowieso alles wie gehabt, dass wir dann natürlich eine Aufstellungsversammlung für den Kreistag brauchen. Ja, die Termine müssen wir trotzdem gemeinsam absprechen. Ja, ja, ja. auch ja. Wahlhilfe und Versammlungsleitung und so. klar. Nur so, ich denke mal, in die erste, ab sollte erstmal jülich geklärt werden, wollen ihr überhaupt was machen. Ja, und das können wir, müssen, wir dann bis in einem Monat auf dem nächsten Kreis übrigens einfach ähm, mal die Tendenz. Dann müssen wir mal Ich meine, ich weiß von mir eigentlich, dass das so den Ja, das habe ich. das da auch eine ganze Reihe von anderen Leuten da also sind, die ja schon sporadisch aufgetaut äh, sind. Aber wir ja, mal aus gesagt, mhm. ja, da gab es eigentlich Da haben wir ja einige Leute in der... Dann sind da noch zwei Leute. Aber wer ist denn aus der Krug aus Jülich? In der Krug ist außer mir Axel des Altenwohnens. Es geht nur um Jülich, du, es geht ja immer nur um die Gemeinde. Zum Beispiel das das ist nee, der ist auch Jülich. Der wurde in Jülich? Ja, der wurde in Jülich. Ja, aber wenn ihr jetzt nur in Jülich. Ja, aber wenn ihr jetzt so eine Aufstellungsversammlung einladen solltet, kann ja sowieso jeder äh, einladen. Hallo. Und dann haben wir noch Martin da, den ja. habe ich auch schon äh, gespielt. Ja, ja, du kennst ihn nicht. Der war, glaube ich, einmal bei einem war er dabei gewesen und war zweimal oder dreimal in ja. war er dabei. Also den gibt es auch noch. Ist, als ich ihn letztes Mal getroffen habe, hat er mir gesagt, dass er wirklich momentan sehr eingebunden ist. Aber oh. auf der anderen Seite fragen müssen wir in nächsten Mal. Ja. Ich meine, wenn wir damit mit vielen Leuten auch schlagen können. Vorschlag wäre, die Mitglieder anzuschreiben. Das kann der Verwaltungsgericht ja. hier machen. Der, kann, der hat ja den Einblick, der kann ja genau gucken, aha, in Jülich, also, also in der Stadt Jülich, wohnen ja. halt x ja. Mitglieder. Ja, die ja also ich meine, wenn wir den Aufstellung zusammen machen wollen, dann müssen wir sich so alle Jülicher mit wieder anschreiben. Und äh, ja, so dann sollen die sich bitte einführen. Dann machen wir besser so. Dann ja, mit dem Kandidatenkreis ja, also ich, wie gesagt, ich habe es mehrmals so verstanden. Also ich meine, ich will nicht sagen, dass es nicht stimmt, weil wenn du das eine schwere Kosten dann durchsteigen willst bei den Texten. Ja, ja. Aber ich meine mich zu erinnern, dass das eigentlich zwei Paar Schuhe sind. Aber wie gesagt, das können wir prüfen. Nur ich bleibe halt dabei, müssen wir müssen halt gucken, dass wir im Januar so oder so in die Puschen kommen. Dass wir zumindest dann ja schon mal die Einladungen raus haben. Äh, Zwischenfragen nochmal für mich, damit es konkret wird. Auf welche Wahlzettel stehen die? Piratenpartei und menschennamen Das wäre dann die Aufstellungsversammlung, sobald wir dann halt wissen, wir kandidieren jetzt im Kreistag und die Stadt Jülich, ich denke mal, mehr wird es nicht werden, dann wird natürlich dann sowohl für die Jülicher Piraten als auch für die Kreispiraten, gibt es dann jeweils eigene Aufstellungsversammlungen? Ja, um, das ist die Liste, die Aufstellungsversammlung. Du, hast jetzt, ja, du machst eine Liste und dann gibt es ja noch die Möglichkeit der ja. Direktkandidaten. Genau. Äh, aber Piraten gewählt werden doch kreisweit in den Gemeinden. Also jeder Wähler gibt ja seine Stimme. Ja, das sind ja mal zwei, rechtlich gesehen, zwei Paar Schuhe. Du kannst dir hingehen zur Kommunalwahl und sagen: Ich will zwar den Gemeinderat, aber ich gebe keine Schuhe für Kreistag, aber umgekehrt. Die beiden Wahlen sind ja nicht, die finden zwar zusammen statt, aber es sind rechtlich zwei völlig unabhängige Vorgänge. Oder was meinst du, Herr? Ja, doch, doch, das ist Sinn. Ich habe ja schon, aber wenn du in der gebunden bist, achtet man nicht so wie das mit dem Kreis funktioniert. Das sind also zwei, äh, zwei Stimmen, die ich habe: einmal Kreis und einmal Gemeinde, wo ich wohne. Wenn du so, wenn du so sehen willst, dann ja, weil das sind ja auch zwei komplett unabhängige Wahlen. Das ist genauso, wenn, wenn zum Beispiel auch eigentlich selbst wenn du so nimmst sogar drei oder du hast du ja noch die Europawahl, die findet ja auch noch zeitgleich statt. Wie viele direkt? Wir müssen aber noch direkt Kandidaten aufstellen. Oder braucht man das? Nicht? Doch, das sollten wir, also ich beziehe mich jetzt nur auf die Kreistage, für die Gemeinden gilt das, soweit ich weiß, analog. Wir sollten natürlich halt auch möglichst viele Direktkandidaten haben, die haben natürlich realistisch gesehen keine Chance gewählt zu werden. Ja, wir ähm, brauchen wir aber um die Prozente Eben, zu möglichst viele Wahlnötig auf Kreis Kreisebene abzudenken und da kann ja jeder teilnehmen, aber das Entscheidende ist, es wird dann halt umgerechnet auf den prozentualen Anteil ja, ja, ja. und Entscheidend ist dann halt, wenn es um die Mandate geht. immer haben ein bis zwei Mandate im Kreistag bekommen, was doch jetzt nicht so der Bereich des Möglichen ist. Dann geht es natürlich um die Liste. Dafür ist die reserve du dann da. Wenn kein Kandidat gewählt wird, wird halt äh, prozentual der Anteil an der Liste, äh, der Parteienliste halt dann vergeben. Das heißt, dann würden halt die eher Platz 1 und gegebenenfalls Platz 2 dann in den Kreistag ja. einziehen. Noch mal ein ne? Beispiel. Äh Kreuzau, da wärst du, da wär ich, da wären zwei Direktkandidaten, ja. die an zwei Wahl. Äh, äh, wenn ihr nicht an Tür an Tür wohnt, dürft ihr denn sogar zwei verschiedene Wahlbezirke innerhalb der ja, in ja, Aber man kann also auch nur von den elf Wahlbezirken in Kreuzau oder zwei besetzen. Ihr könnt immer nur denen, denen ihr, soweit ich weiß, wohnen. Nee, nee, also, ihr könnt anderen schon, aber ihr könnt trotzdem nur von einem Wahlbezirk in eurer Heimat. Gemeinde halt praktisch kandidieren. Ja. Wir haben elf, ja wenn wir zwei Mann haben, die sie zur Verfügung stellen, ja. dann verteilen wir das auf zwei. Eben, das ist nur, er wäre zwar nur für die Gemeinderatswahl, das ist viel zu wenig. Das ist klar, weil das ja hochgerechnet wird für die Kreistag, weil wenn jeder halt entsprechend dort äh, sich auf, als Direktheit zur Verfügung stände, da geht ja kein Risiko ein, dass er so plötzlich im Kreistag sitzt, sag ich meine ich das Risiko dürfte zu vernachlässigen sein. Nur je mehr Wahl- oder Stimmbezirke wir abdecken, auf Kreisebene, umso größer die Chancen, dass du dann über die Reserveliste dann halt ja, ja, ein ja, bis ja. zwei Kandidaten reinkommen. Das ist ja mal das Dilemma, von dem wir schon die ganze Zeit stehen, halt, was jetzt die Gemeinde oder Stadträte angeht. Weil nützt nichts, wenn wir sagen, wir teilweise halt dann schon, wenn wir nur zwei Kandidaten im Kreuz so hätten, wenn ihr müsstet ihr schon jeweils, glaube ich, 20 oder 30 Prozent holen, auf jeden Fall absolut hohen Prozentsatz, um tatsächlich eine Chance zu haben, dass einer reinkommt. Ja, und das, ähm, ja, das glaube ich, einfach. Wir bräuchten natürlich theoretisch auch Ersatzpersonal, ne? weil fünf Jahre dann fällt immer jemand aus und so. Gut, dann. ist, Jahre ist das? Also, Kreis. Äh, zumindest bei Kreis also, man, Hat die irgendwas etwas dazu gesagt zu dem nicht? Was für ein? Ja, nicht. Ja, ich meine, das sind immerhin drei Leute. Also, man kann es ja anders machen. Ich würde das nur kurz äh, dazwischen zu schieben. Einfach nur so sagen, wir stehen uns jetzt eine Wehre auf. Liste. die Mitglieder der einzelnen ähm, Gemeinde mögen sich doch bitte überlegen, ob sie halt eine äh, Aufschlussversammlung für ihre Gemeinde machen wollen. Das müssen wir doch jetzt nicht für alle einzelnen Hand nehmen. Also das ist meine Meinung. Dann kann er ja nicht an der Liste gucken, aha, wie viele Piraten haben wir denn ähm, Düren oder wo auch immer. Wenn wir was machen, machen wir was. Wenn und dann unter Rückmeldung bist, dann will ich eine Frist setzen, weil da sonst klappt das nicht. Ja. Das ist meine Erfahrung. So, und äh, wie gesagt, um darauf zurückzukommen, äh, mit den Listen, da hast du natürlich recht. Ich sag mal so, wichtig wären zumindest die ersten... Vier bis fünf Posten. Weil wir werden höchstens maximal zwei Sitze kriegen, mit mehr rechtlich, nicht, ja. aber man sollte zumindest ja zwei oder drei Leute noch in der Reserve haben, die notfalls bereit wären, aufzurücken. Ja, genau. Aber ansonsten kann jeder halt dann kandidieren zum Beispiel oder sich als Kandidat zur Verfügung stellen. Da geht er ja nun wirklich mal wirklich kein Risiko ein. Nur, wie gesagt, wir müssen ja halt jetzt im Januar wirklich schon halt zumindest für Februar spätestens halt einladen, weil es wird das zu knapp. Ja, aber es wird 39 Tage vor der Wahl oder so, ein ein ja, ja, und dann müssen wir fünf ja, eben Wohl Und wir sind am 25. Mai, ne? oder? 23, 23 oder 25. 25. Mai. Das wäre also dann ja, geht Anfang ja, April, muss alles über die Bühne sein. Ja, nur natürlich finde ich, man sollte eigentlich ja schon zumindest etwas früher anfangen, weil für den Wahlkampf wollen die Leute immer auch Namen und Gesichter ja, haben. Ja. Das ist ja nun mal so. Dann, selbst wenn du da noch das rechtzeitig mal Ende April einreichen würdest, wenn du gerade mal drei Wochen Wahlkampfzeit hast und um dann irgendwelche Leute zu haben, hier ist unser, ist unser Direktkandidat oder Spitzenkandidat, das kannst du nicht bringen. Vor allem, äh, was ja dann auch ist, äh, jetzt dass das ja auch, wir brauchen Termine, das muss organisiert, die ganzen Info, man das da zusammen muss. Und dann kommt ja auch noch hinzu, dass man ja dann vielleicht auch zwei, drei Infostände vielleicht auch machen. Ne? Ja. Wobei? Wobei, denke ich mal, das hier, weil da haben wir ja, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, ja deutlich runterfahren können vom letzten Bundestagswahl, wo wir tatsächlich ja schon drei Monate oder so oder ja, noch mehr Ja, für Infrastellaten, da muss mal den 26.04. als ersten Tag ausgesucht Also maximal vier Wochen. Ja, weil, da haben wir auch schon darüber gesprochen, weil mehr als vier Wochen vor der Wahl oder fünf Wochen vor der Wahl, äh, da sind die meisten Leute doch gar nicht, haben das doch gar nicht auf dem Schirm. Da denke ich mal, bringt es sich so noch früher mit anzufangen. Ja, mhm. okay. Also wie gesagt, was ich dann halt gerne vorschlagen würde, ich kann, kann das hier dann auch vornehmen, dass das keiner machen möchte. Eine Mail für die Liste für die einzelnen Mitglieder der einzelnen Gemeinden, dass die doch bitte Rückmeldung geben, bis ob sie eine noch für die Gemeinde oder Stadtratswahl XY machen. Damit wir da ja überhaupt erstmal überhaupt Klarheit haben. Weil das ist ja erstmal unabhängig jetzt von dieser rechtlichen Frage, wer was zuerst jetzt ähm, eingetragen werden muss. Genau, da müssen wir schauen, dass wir. Ich habe eben auf die Schnelle was gefunden, da ging es um die Kommunalwahl 2009. Was muss ich tun, wenn ich Kreistagsabgeordneter werden möchte? Ja. Was muss ich, ich tun? also ich, ich muss 18 Jahre alt sein und drei Monate an einem Wohnort gelebt haben, für den ich da antreten um Ja, Das andere war irgendwie dann Juristenkau oder welches ich weiß ja. ja, aber dann ist das nicht mal der türkische, dieser juristische ja. Quark. Nein, aber ich hatte das ja, glaube ich, mal alle mal umgeschickt, wenn ich gehabt diese ganzen Wahlorten und so weiter. Mhm. Da müssen wir uns mal irgendwie vertiefen. Ob da tatsächlich irgendwie eine direkte Kopplung zwischen Gemeinde und ja. Kreisrat gegeben ist. Scheint nicht so. Also wenn es nicht so wäre, wäre es natürlich einfacher, weil dann kann man parallel arbeiten. Ja. Weil wenn man erst warten muss, bis vielleicht die letzte Gemeinde in Puschen gekommen ist, ja. ja. dann würde das. Da fällt ja. natürlich dann hoch, da können wir hier die Lande gleich ganz dicht machen. Okay. Ähm. Ja, du machst weiter du reden. Du Ich nehme die Weltrschaft und darunter tue ich es nicht. <lacht> Nur, nur die Milliardärschaft der Eiswähler. Noch weiter reden dazu? Hi. Hallo. Hallo. Es so. wird gestreamt, damit wir Schatten Nee, wenn der Act ist. Oh, das ist gemein. So, haben wir noch. Okay, dann heißt es auch, bis spätestens nächstes Kreis gelöst, dass wir da einen Termin haben und. Auch geklärt haben, wir dann noch haben. Ja. Ähm, ja, okay. Zum nächsten Punkt ist das ja dann Termin Kreismitgliederversammlung Kommunalprogramm. Das ist ja dann sozusagen ähm, man sieht die gleiche Geschichte. Das werden wir auch einen, auch einen Termin brauchen. Und äh, ich würde da jetzt so kurz, cool, dass man es langsam auf die heiße Phase, auf die Zielgerade für die Wahl zu gehen, würde ich persönlich, jetzt ist nur meine Idee, zwischen kreisgedönst und ähm, der kommunal nicht mehr trennen. Mhm. Ja. ja klar, aber wir brauchen eine KMV dafür. Ja, klar, das, aber, das aber gut, Ach so, das war jetzt mit der AV zusammenfallen. Ja klar. Nee, Moment, ich glaube, weiß ich gar nicht, ich glaube nicht. Nee, so. also das ist ja jetzt, läuft ja beim nächsten Bundesparteitag so, dass ja halt Bundesparteitag und AV für Europa und alles das alles zusammen sind. Und ob das zu so rechtens ist, ist ja auch noch unklar. Und wenn die KNV von 12 bis 15 Uhr geht und das die AV von. 15 wenn das ganz präsent ist, ich meine, das ist eine riesige ja. aber die ist nun mal wichtig, weil ich meine mich zu erinnern, das habe ich auch bei der Aufstellungsversammlung halt als Bundestagskandidat so, dass, die, dass eine AV von der Mitgliederversammlung getrennt sein muss. Das würde schon reichen, wenn man klipp und klar sagt, hier Einladung von bis, was ich, gemacht machen die eine Veranstaltung von 8 bis 12 und dann von 13 bis 15 Uhr Veranstaltung ja. B. Nur das muss dann wirklich sauber dokumentiert in den Einladungen festhalten und so weiter werden, dass es wirklich zwei separate Veranstaltungen die nur zufällig am gleichen Tag, am gleichen Ort stattfinden. Es ist halt dann die Frage, ob uns einen Gefallen damit tun, das hintereinander zu machen, weil das ja dann auch immer wieder Zeit ist. Also, hat. ich glaube, dann hast du einen Tag kaputt. Ja, das ähm, also ja, wäre, wäre mir persönlich auch lieber. Ich gebe dir recht, wahrscheinlich, wenn <lacht> man dann erstmal das Programm stundenlang darüber diskutiert, das schlaucht natürlich schon, auch wenn es natürlich für die wichtigen Angelegenheit ist, aber andererseits zwei, Tage, zwei Samstage dafür opfern. dürfte nicht jeder mitmachen. Nö, also es gibt auch noch nicht Privatleben, habe ich mal gehört. Nicht im weit. Ne? Ja, ich mal gelesen. Ja, ach, danke, du motivierst dann immer wieder. Hey, du machst das mit der Presse. soll ich ja. ja. ja. Wir können ja mal ein Meinungsbild machen. Wer ist dafür, dass wir das an einem Tag machen? Das würde ich nicht über Meinungsbild machen. Würde ich würde äh, erst mal gucken, wie viele Termine wir überhaupt zur Verfügung haben. Das ist Karneval zwischendurch, das wird und ja. so. Ich würde das äh, pragmatisch entscheiden. Ich würde das am 8.1. bieten sich an, da wäre es sowieso in unser Kreis gedöhnt. Und dann denke ich mal, bis dahin sollte ja eigentlich zu so klären sein, was kommt denn an Samstag in Frage. Das kann man ja schon im Vorfeld ja. klären. Oder für nächste Woche mal so. Wasserball. Ja. Um, äh, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, um, es wird auch unter Umständen immer so laufen, dass wir unter Umständen sogar beide auf einen Tag legen müssen, je nachdem. Muss, du musst Anfang April musst du mit allem durch sein. Und zwar am besten so weit wie möglich dafür. Ja. Wie mal eben gesagt, da ist der Karneval dazwischen. Ja. Jetzt weiß ich nicht, wo Ostern nächstes Jahr liegt. Irgendwo im März Im wahrscheinlich. April. Aus, Im April. erst. Ja genau. Ja, genau. Die Woche ja. quasi. die fangen wir mit Infoständen an, weil halt Ostern okay. ist. Ja, das ist kein Stress, was das mit ja. anderen Bedürfnissen angeht. Ja, Karnwahl ist dann im Februar irgendwann. Ja, das stimmt ja schon. Auch. Ja, ja total deswegen meine meine ich ja, ja. also meine. Und ja. vor allem, wir sollten gucken, dass wir Minimum eine Woche vor Fristende alles komplett haben, dass nur falls noch immer noch eine Woche Zeit, um die Korrekturen vorzunehmen, wenn irgendwo ein Komma fehlt oder irgendwie ein Krieger zu Was wenig also ist. So, ja, das Ziel mit mal ja. Mitte März muss wir durch sein. Ja, also das, das heißt also das heißt also, sagen wir mal schon mal so als Zeitraum Mitte Februar bis Mitte, äh, Mitte März. Zeit, ja, weil wenn wir, wenn wir in der zweiten Januarwoche erst das nächste Kreisgewinn haben, dann da einen Termin festlegen, dann dauert es wieder drei, vier Tage, bis die Einladung raus ist und wir haben eine Frist, eine Frist von, keine Ahnung, 28 Tagen oder so immer. Ja, dann, ja, so schon dann, dann ist schon Mitte Februar. Ja. Und dann sind quasi da nur zwei Samstage, wenn wir Samstag machen wollen, die zur Verfügung stehen, bevor dann wieder Karneval kommt. Ja, ja, klar. Außer wir laden für Anfang März ein, das geht natürlich auch. Ja, aber ich würde lieber Strohkurs vor soll, weil. weil ja. Wie gesagt, wir müssen ja auch dann, dann, haben wir wieder einen Grund für eine Pressemeldung hier auch. Jetzt was ein Ich glaube, das letzte Februar. Letzte Februar. Die ersten Herbstwochen, müssen wir sagen. 27. Februar. Ja, da kann man nur eine Pressemeldung rausgeben, die Leute stellen es auch personell auf und so weiter. Man muss ja auch an die Auswirkungen der Sowas immer denken, dass wir wieder was sagen, dass doch so die Sporadisch noch in der Presse präsent sind. Auch in der Presse, dass die Verwaltungsberaten und Presseberater neu gewählt wurden. Mhm. Es gab keine Pressemeldung, dass sie gewählt worden sind. Das ist nicht offensichtlich, Also vorher gab es halt. ich weiß nicht, ob die, mhm. die nicht veröffentlicht haben, weil, ach genau, so wie ich auch noch erzählen? ich habe ähm, auf das E-Paper von der Zeitung keinen Zugriff mehr. Keine Ahnung, man kann da ja nur noch die Aachener Zeitung, nicht in die Zeitung und so sehen. Ähm, das, also, es das gab eine Pressemitteilung, die, die äh, KMV angekündigt hat. Ob die die abgedruckt haben, weiß ich nicht, weil ich keine Zeitung bekomme. Ich weiß nicht, ob du mal reingeguckt hat, Das ist Jülich, ob sie sie da gedruckt haben. Ja, ähm, und alles, was danach ist, weiß ich nicht. Habt ihr einen geschrieben? Wir hatten halt in der Hinsicht jetzt. Achso, du meinst es hier für die Ergebnisse? Für die Ergebnisse. Das hat, glaube ich, noch. Ähm, da kann, glaube ich, Ich weiß nicht, e mehr kann man nicht in die pushen. Weil jetzt ist das ja sowieso egal. Darauf ja auch deswegen auch ein Drängen, dass wir zu ich gucke, dass wir interessant wird, dass ich wir noch vor Weihnachten anführen können. Daher mein Vorschlag, wir heute dann gleich mit dem paar schon anzufangen. Ja. Und ja, wir sollten dann auf jeden Fall sollte noch ein Mail rausgehen mit neuen Passagen. Ja gut, das sowieso. Also das, kann das, ja hätte sich, das hätte sich verbunden mit der mit der PM dazu, dass wir ein neues Büro gewählt haben. Das ist jetzt aber dann eigentlich auch schon zu spät. Aber nee, das kann man ja eigentlich. gerade, die AV wird mehr ja. als einen Tag in Anspruch nehmen. Kann, kann natürlich sein, weil, wie nochmal war das ist bei meiner Erkundung gebraucht? Neun Tag, ne? Hm. No, das hat sich lange hingezogen. Die, die Aufzeichnung ja, ja. ist fast, fast drei Stunden. Da ja. hat dann dann gab es doch noch Spontankonditionen, ja mit denen wir nicht gerechnet haben. Wahlzettel, bla, bla bla, Vorstellung, Blabla. bla bla. Also wir können uns natürlich bemühen, das so kurz wie möglich zu halten, ja, aber wir wissen ja, wer du bist. Aber ja, aber das wird ja blöd, wenn die Leute wenn man das Gefühl hat, wir müssen jetzt schnell durchkommen, weil das fände ich dann auch irgendwie unredlich. Wenn ja jetzt jetzt diskutieren ich jetzt mach einfach, sowas finde ich immer hat ein Geschmäckle. Ja, stimmt. Thomas schreibt jetzt gerade, aber es ist ja das ist ja eigentlich äh, steht 20 20 die Dörpen. 27 Direktkandidaten. Oh 27. Weil es hier für Kreislauf? Ich habe das jetzt nicht getroffen. Aber ah, so viele Leute sind wir nicht, aber trotzdem. Ja, wir können ja schon, denke ich auch mal, mit zumindest den halbwegs Aktiven, denke ich mal schon, zumindest die Hälfte, würde ich sagen, problemlos abdecken. Ja. Die werden sich wahrscheinlich untereinander auch nicht äh, über alle Maßen grillen. Nö, Ach, vor allem, dann ist ja jetzt nichts, wo du da jetzt ja auch großartig, jetzt, wie gesagt, in Gefahr gerätst. Nicht kann. Aber dann bin ich doch eher dafür im Zweifelsfall, wenn man das dann doch splitten sollte, erst die Aufklärung zur Salon zu machen, weil dabei gleich die Fristen dran hängen. Weil unser, ähm, also als Kandidat möchte ich ja gerne das Wahlprogramm vertreten. Ja klar, aber eine andere Frage. Wie lange, wie, wie lange, wie lange, wie cool äh, lange denn diese, diese Verabschiedung des KMV kommunal äh, ja. <lacht> hat einer ja, das kommt darauf an, ob wir überhaupt irgendwas zustande bringen und dann wie, viel, wie gut wir vorarbeit leisten. Ich meine, wenn das Ding vorher steht und das wirklich alle gelesen haben und wir es vorher mal diskutiert haben, das muss man ja nicht auf der KMV machen, dann ja. können wir das ja oder weniger durchwinken, dann muss das nicht so lange dauern. Das muss also abgestimmt werden. Ja, weil das ja sowieso im Konsens quasi erarbeitet wird, das ist ja genauso wie mit der GO jetzt. Ja, klar, Die haben wir ja, ja alle gelesen, weil wir sie zusammen beschrieben ja. haben. Ja. Und äh, das könnte natürlich beim Programm auch so sein. Hm. Wenn wir das alle nicht machen und wir dann da sitzen und feststellen, oh, das ist aber irgendwie blöd formuliert und so, dann dauert es ja. ja Aber da, wenn es gut mhm. ausgearbeitet ist, dann wäre es ja sinnvoll, erst, erst das Wahlprogramm ja. Sowieso. Und, ja, dann dann so für, ja, und dann wieder und dann anschließend dann äh, die Kandidaten. Mir ging es jetzt nur wegen den Fristen halt denn, weil Für das Wahlprogramm besteht ja keine Fristen. Nee, aber Das ist ja nur, ich sag mal, so Privatvergnügen in Anführungszeichen, jetzt rein rechtlich gesehen. Mhm. Ja, aber was Sven sagt, es sieht schon irgendwie komisch aus, weil du erst Kandidaten hast und dann werden die gefragt, ob was so mit Ramja, wir haben noch. Die wissen gar nicht, was auf der Straße erzählen Das Ist das auch noch? Scheiße. So nein, also ich meine, nein, nicht, dass das ja nicht, selbst wenn es ja dann nicht fertig ausgebildet ist, es sind ja schon Punkte halt dann da, die sind jetzt nur noch nicht schriftlich komplett bis zur vierten Stelle definiert. Nur ich kann mir jetzt persönlich nicht vorstellen, dass wir dann in einem Monat noch nicht mal einen groben Plan haben, was wir denn überhaupt machen wollen. Das heißt, komplett sprachlos wärst du ja nicht. Du das kannst natürlich jetzt niemanden den Flyer in der Hand drücken. Das ist schon richtig. Das ist du musst nicht die Basis, meine. Ach, wer interessiert die Basis? Okay, du hast nicht ja, ja, ja. mehr. Verdammt, für mich das mal Quatsch. Also, wir sehen, wir sollten wieder auf einen Handschuhe kommen. Ähm, eine Sache hätte ich noch kurz zu dem, was ich hier vorhin angeboten gesagt wurde, wo ich doch alle mit einverstanden war. Wenn man nicht dann die Mail rausschicke, bezüglich hier, wer will, welche Gemeinde will kandidieren, wie lange soll die Frist laufen? Bis die Gemeinden wissen, ob sie das machen oder nicht. Ob sie, ja. Ja, bis zur nächsten Klasse. Maxim, maximal zwei Wochen, weil bis dahin haben alle ja. äh, sich zum nächsten Stand gesprochen. Eben, weil ich will das auch immer noch vor Weihnachten geklärt haben, welche Gemeinde nun oder welche Mitglieder welcher Gemeinde nun zumindest über eine Kandidatur der AV beabsichtigen. Mehr und mehr geht es ja jetzt erstmal nicht, weil da wäre auch mein Gedanke gewesen, dass man halt dann so setzen, wie heute äh, 14 Tage, das ist der 18., ne? Ja, das sollte ja wohl ausreichen, dass sich jede Gemeinde mit ihren paar Hanseln wieder sitzen. Kann auch schneller gehen. Ja, aber... Ihr habt den nächsten Stand nächste Woche, wir haben den nächsten Stand schon am Montag. Ja, das, na, aber ich will ja nicht, dass da die Leute sich verfahren fühlen, wenn es früher da ist, ist gut. Also, da fahren, also. Toll, aber ich bin jetzt autokratisch. Ach, <lacht> Ach ja. Ja, kurz ja. Okay. Ich glaube, haben wir da ist jetzt noch Redebedarf zu diesem hm. Punkt. Okay, dann den Appell, dass wir da in die Puschen kommen. Und dann so Vorschlag letzter Lokal, letzter Lokaler Stammtisch vorher. Äh, Vorschlag letzter Lokaler Stammtisch vorher macht einen Bericht fertig für Kreisgebühr. Yeah. Was ist denn das für ein grausiges Deutsch? Das, das ist hast du so jetzt okay. gesagt, nicht, dass ich nachher da ja, lustig war. Wir haben es auf Band. Ja. So. Auf Band, Und ja. in 20 Jahren sieht man es raus wie eine gefakte Dissertation. <lacht> Jawohl, scheiße. Also, was er meint ist. <lacht> <lacht> genau, was der Kinder eigentlich sagen wollte. Dass wir letzte Woche was hätten uns notieren können, was wir heute am Kreisstadt-Tisch berichten. Wenn er aber nichts hier, dann gibt es nichts. Dann brauchen wir keine Durchzuschlagung. zu schreiben. eine Logik. Also mit anderen Worten, der Punkt ist eigentlich für die Cards. Okay. Nein, das dürft übrigens so uh, der beobachtet uns. Wir dürfen so Ich stelle mir echt so vor, wie er drüber also, hier drüber schwebt quasi. Also mit der Orbis 1984? Der schwebt über allem. Mach jetzt einfach so, wir fühlen, das gleich, wenn der Stream aus ist, dahin verschieben schieben und dann sagen wir, dass es... Ja. Genau, und in jedem Bild kommt er kommt als großer Puder. Florian ja, du darfst jetzt zu sonstiges was sagen. Post-Rap-Balair <lacht> mit äh, request ein Ticket wegen Webseite. Okay. Ein Ticket Wegen Webseite, ja. welche oh, wow, Webseite? 7. Was für abartige Leute sind denn da? Und und vielleicht kann ja so der der Thomas Hohen mal hin. gerade twittern, was äh, request äh, was wegen der Webseite ist. Das Warten wir auf Twitter, vielleicht will Thomas das mit. Also das Ticket, was heute Morgen angekommen ist, da geht es um einen Kommentar zu einem Blogbeitrag, dem äh. die Dürener Piraten, einen Besuch von, wie heißt sie, Melanie Kalkowski, Kalkowski. Kalkowski aus März? Hä? Äh? Nee. Nee. Nee. wo? Guck mal auf Piraten Düren. Wo ist der Fakt? Ja, das ist Melanie Kalkowski. Kalkowski. Nee, das ist nee, nicht. Das ist, ist oh. Heinz Buschkowski. Ach Gott! Hoffe, aus März hat ein, jemand, der der Ukraine zugeordnet wird, einen englischsprachigen Kommentar hinterlassen. Ach, Und der muss moderniert werden. Ja. Ja. Oh, Und, dann, ja, oh. Und das kam bei euch in den. Hä, sowas ja, kommt, das sind IP dran. Echt? Die haben ja echt zu so viel Zeit. Das ist, ja, das ist diese komische. Ähm, das ist wahrscheinlich die Mailadresse, der wird jetzt bestimmt weitergeleitet in den Tracker, wir kriegen ständig super. Ja, aber willst du denn da kommentieren? Ich meine, sie sollen jetzt also Nein. Kommentieren? Außen nicht. Die Nein. Kommentare kommentieren? Also, Außenmächtig. Nein, das wollte jemand einen Kommentar schreiben, aber der muss freigegeben werden. Ach so. Ja. Die müssen alle immer von Hand freigegeben werden, äh, die so. Kommentare, weil da eben die ganze Zeit Spam und die Bürgerkammer bezahlt. Gut, da können wir das schon Und schreiben. deswegen da nicht. Da steht es zwischendurch mal, aber ihr kriegt also so die, ja auch so ein bisschen Spam. Ist ja auch ja, zu welchem Eintrag. Das passiert mal die Woche oder so. Weil jetzt kam ja nichts. Ja, wenn der Kerl nicht gerade irgendwelchen Scheiß-Schluss davon sich gegeben hat. Der den Kommentar geschrieben hat. Ja, das sind meistens das irgendwelche Werbesachen. Ja, ich, ich weiß es ja nicht, was da heißt, ist. Das Leiche, die schicken auch auf Russisch und auf Japanisch und so. Ach so. Also von daher. Okay, dann hat sich das ja jetzt auch dann sozusagen. Also da Ablage C. So, so. Äh, dann sind wir eigentlich mit der TO, so wie es aussieht, durch. Dann haben wir noch Termine. Äh, sonstiges? Hat vielleicht noch jemand irgendwas Wichtiges, was noch äh, heute besprochen werden soll? Wenn jemand. Tja, Thomas, das war's. Okay, tschüss. Tja, <lacht> Thomas, jetzt kann ich dir nur die Termine vorlesen, auf welche gekommen, Naja, Okay, Termine. 9.12. Treffen des Politbüros. Treffen, des, treffen der Büropiraten. Okay. Da ist ein Arbeitsteil, wo die Büropiraten sich treffen. Vierter bis das 5. Du blicken, das wird nicht gespielt. das ist auch ein nicht öffentlicher Teil. Und wer davon weiß, der betrage ich Unwürden. Also Also da das wäre hier. Ich will ja, mal dann noch um die Termine zu ändern, können wir, können wir dann äh, für heute äh, zumachen. 4. bis 5. Januar 2015, Aufstellungsverband Europa und Bundesparteitag in Bochum. 18. Januar 2014 bis 19. Januar 2014, Autoratarbeit, Rhein-Erf-Kreis in Horm, also wie immer. 5. April 2014 bis 6. April 2014, Teil 2, Sie oben im Rhein-Erf-Kreis, am besten nochmal den Wirkungstreffer fragen. Okay, da geht's. Autoratsarbeit an diesem oh, Termin. Das tut weh, das tut so weh. Eine Infoveranstaltung wieder auch zum Rhein-Erf-Kreis. Okay, wenn nicht noch jemand was Wichtiges für heute hat, ich gucke mal. Ich sehe nicht, keine Person, die was hat, nee. dann würde ich jetzt sagen: 20 über 23 protokoll das, die Versammlung ist beschlossen. Und der Stream wird jetzt auch abgeschaltet. Das sind also Wenn du es Ciao,